Bring Ring, Maike? Äh, ja? Du musst mit dir reden, kannst du zur Treppe von der Akademie kommen, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich warte auf dich Äh, okay, kein Ding Die Treppe müsste direkt hier sein Ne, ist doch die Treppe hier gemeint Wahrscheinlich hier, oder? Oh Ja Was gibt's denn? Ich dir helfen, hasala vista Wir sechs haben uns diesen Spruch ausgedacht, als wir damals das Team gegründet haben. Er ist so schlecht, dass er irgendwie schon wieder genial ist. Jedenfalls wegen der illegalen LP-Sache. Ich hatte dafür so richtig Ärger bekommen, aber mir wurde einfach verziehen. Wie kommt's? Sie meinten, dass ich es wieder gut machen kann, indem ich ehrenamtlich als Ingenieurin bei der Kogomanica aushelfe. Sie haben sogar gefragt, ob ich nach meinem Abschluss dort arbeiten will. Der Direktor und diese Frau namens Sagaria haben mich irgendwie nur gelobt. Sie meinten, ich hätte ein sagenhaftes Talent oder so. Sorry, dass ich dich hergerufen habe. Ich bin nicht so gut darin, persönlich mit Leuten zu sprechen. Irgendwie finde ich nie die richtigen Worte. Aber danke für alles. Das Team Star, meine Freunde, gerettet, Malke. Ich werde wohl nie in Worte fassen können, wie dankbar ich dir bin. Darum hier. Dracometia, gute Attacke. Ich denke, dass wir so gut brauchen können. Oh, noch was. Ich möchte auch bei mir, bei dir meine Schulden begleichen. Wenn dir so also einfällt, wie ich mich revanchieren kann, sag Bescheid. Ich bin besonders gut im Umgang mit Computern, Hacking und sowas. Nächstes Mal möchte ich es sein, die dir aushilft, wenn du Schwierigkeiten schicken solltest. Wir sehen uns. da Okay, also sie möchte uns helfen. Behalten da wir das im Hinterkopf. Und damit ist die Straße der Sterne auch wirklich abgeschlossen. Und damit wir kommen zurück zu Pokémon. Karmusin. Wo wir endlich dabei sind, zur Liga zu gehen. Heute werden wir die Liga antreffen. Doch bevor ich das mache, werde ich einmal kurz mein ganzes Team darauf vorbereiten. Denn das wird... Nicht einfach wahrscheinlich. Ja? Magst du siehst du mal die Übertragung, ne? Ja, ich sehe die Übertragung. Achte mal auf das Entern da oben, siehst du das? Ja, ja, ich sehe <lacht> es. Fuck, the fuck, the fuck, the fuck, the fuck. Wenn ich lang genug <lacht> halte, und mit die Buhmann laden und dann schnell, schnell weg, mach, Dann tauchen die trotzdem noch im Re Alter, wie groß ist es. Das letzte Mal haben sie mich nicht angenommen. Doch diesmal wird's anders sein! Ich habe jeden einzelnen Punkt gemacht, den man machen kann! Also lass mich jetzt da rein! Bitte! Was geht denn da ab? Hallo, Maike! Dass ich also dazu entschieden, dich der Pummelige zu stellen. Um den champ zu erreichen, muss noch einen letzten Test bestehen. Genau, die Liga wird nämlich anscheinend anders sein als die anderen Ligas, weil normalerweise ist in der Liga so: Du machst Kämpfe gegen vier Leute, Top 4, und dann gibt es halt einen Champ. Und hier soll das ganz anders sein, weil es gibt ja anscheinend auch mehrere Champs. Also, ich habe das Gefühl, wir werden mehr als fünf Kämpfer haben. Aber ich bin jetzt vorbereitet. Und dieser findet in dem Gebäude hinter mir statt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg, Maike. Und ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen. Okay. Also ich bin ready. Vorbereitet. Du brauchst du nicht rumstehen. Ich bin ready. Auch wenn irgendwo eine Münze ist. Wie ich sehe, besitzt du 8 Arena-Orden. Na gut, dann darfst du dich nochmal der mündlichen Prüfung stellen. Yes. Ab durch die Wand. Da sind wir auch schon. Vielen Dank, dass du dich heute hier eingefunden hast. Wir kennen uns ja bereits. Lass dich entsetzen. Okay. Mein Name ist Kay. Ich werde heute deine Prüferin sein. Beginnen wir mit dem ersten Teil deiner Channel-Prüfung. Hierbei handelt es sich um die mündliche. Aber die kennst du ja schon. Ah, acht Stück. Wunderbar. Okay, ich werde dir ein paar Fragen stellen. Bitte wähle deine Antwort mit Bedacht. Dein einziger Fehler ausreicht, um durchzufallen. Wie hast du dich heute herbegeben? Okay, ich, ich bin vorbereitet, also. Äh, mit einem Reit-Pokémon. Das ist eine gute Entscheidung. Bitte nenne mir den Namen der Akademie, an der du da eingeschrieben bist. Apfel, Trau... Oh Orangen. Verstehen. Okay, cool. Das ist der richtige Name. Warum bist du heute beim gekommen? gekommen? Äh, einfach... Also, um Champ zu werden, natürlich. Was wollen die hören, Leute? Ja, dies scheint mir unter den gegebenen Umständen auch die passende Antwort zu sein. Angenommen, du wirst tatsächlich Champ, Was möchtest du dann als nächstes tun? Ah, einen, gegen die Mila, einen Schatz für, Ähm, ähm, noch stärker werden! So, das ist also sehr interessant. Als nächstes wüsste ich gerne, welche der acht reden dir am schwersten gefallen ist. Oh Gott, oh, oh Gott! Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8 Ich kann mich leider nicht mal an die Orte wirklich erinnern, aber ich meine die Geisterarena war schon ziemlich schwer ne warte die Normalarena war schwer welche waren das Garafosa Vermanza Ich weiß es halt nicht mehr ich, ich fand die normal Arena am schwersten actually ich glaube, das war die Garaphosa. Ich kann mich erinnern, dass das der Name davon war. Ich nehme es jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht mehr. Verstehe. Gegen wen bist du in dieser Arena angetreten? Ah, okay. War das falsch? Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich habe falsch geantwortet. Was war das denn? Oh nein. Ich habe falsch geantwortet. In welcher Arena war denn Aoki? Oder Aoki? Wie Hieß er Aoki, glaube ich. Ich hab falsch, ja, ich hab schon verkackt. Ich hab schon verstanden. Naja. Ja. Du bist durchgefallen. Wegen der letzten Frage. Okay, ich guck nochmal nach, wie es heißt. Okay. Es war die Mesclara Arena, glaube ich. Ich glaube, dass es die war. Ja. Okay, die andere, die ich gehabt habe, das war die Wasserräder, glaube ich. Du scheinst ein gutes Gedächtnis zu haben. Naja. Erinnerst du dich auch an den Typen, den Aoki gemeint hat? Äh, ja, normal. <lacht> Wunderbar! Dein Ablegen der champ zeigt davon, dass du über jede Menge Können verfügst. Daraus schließe ich, dass du auch einer großen Anzahl verschiedener Puppen begegnet bist. Aber kannst du mir sagen, welcher Kategorie das erste von dir ausgewählte Pokémon angehört hat? Äh, ja, Feuerkroko. Sehr schön, sehr schön. Entschuldige, aber lass mich bitte eine der Fragen vorhin nochmal erstellen. Wenn du wirklich Champ werden solltest, was wäre dein nächstes Ziel? Hä? Noch stärker werden, oder? War das jetzt wieder falsch? Äh... äh. Okay. Ah, richtig, das war's. Also, ja, ja, ich hab's nur vergessen. Oh, ich dachte schon, ich hatte die falsche Frage, also die falsche Antwort gegeben zur Frage und ich will mir noch eine Chance geben. Nee. Letzte Frage nun: Magst du Pokémon? Nee. Ja. Sonst würde ich das hier nicht spielen. So, das war's dann hiermit. Mündliche Prüfung ist vorbei. Und wer hat's gehört? Ich gratuliere dir. Du hast den ersten Teil der Champion Prüfung mit Bravour bestanden. Eigentlich hätte ich gewusst dass, Gedacht, dass du, du würdest es gleich beim ersten Mal schaffen. Aber egal. Zeit zum Grübeln haben wir jetzt auch später noch. Auf der nächsten Prüfung. Dabei stehen dir Pokémon-Kämpfe gegen die Top 4 bevor. Also die gibt's immer noch, die Top 4. Deshalb nennen wir diesen Teil auch die praktische Prüfung. Ich weiß, kein besonders einfallsreicher Name, aber hey, er folgt seinen Zweck. Du wirst gegen vier Arzt Trainer der poma -Liga antreten, und zwar hintereinander. Das wird kein Kinderspiel, also sieh zu, dass du dich gut vorbereitest. Wenn du soweit bist, dann geh in die Tür. Ich bin ready! Ah, ready! Oh, warte mich nicht, ich habe keine Highlight-Items gekauft. Ach, halt so ein Beinbruch. Und schick schick das Ganze hier, wie man es erwarten würde, aber ein bisschen leer. Keine Deko. Nur ein großer, blauer, leuchtender, heller Raum und... Bist du mein erster Gegner? Also, es scheint so. Ja, sie ist es. Dann lass uns gleich mal loslegen. Als erstes bekommst du, bekommst du es mit meiner Wenigkeit zu tun. Ein Kampf gegen Kay von den Top 4. Glaub ja nicht, dass ich dir leicht mache. Also leg, leg dich besser ins Zeug. Okay. Und da hören wir das Top 4 Theme. Welser? Hat sie Boden oder Wasser-Pokémon? Endlich können wir mal gegeneinander kämpfen. Weh, du knickst so schnell ein. Ich würde ermuten, wasser Pokémon, weil es blau ist. Aber wissen tue ich es nicht. Musik ist interessant auf jeden Fall. Und wir setzen hier gegen den Kampf. Äh, ich habe genau, ich habe ein bisschen Items verteilt, ein paar Attacken noch geändert. Ähm, ich überlege gerade, wenn ich jetzt reinschicke. Ganz ehrlich. Aber, ich glaube, dass Super da einen super Job machen wird. Außer halt, für meine eigenen Puppen bin ich hier noch nicht wirklich vorbereitet auf die Top 4. Also ich habe keine Ahnung, oh Mist, was mich hier genau erwarten wird, das weiß ich nicht. Ihr lasst einfach auf mich zukommen. Und das ist jetzt schon nicht so gut. Ich hätte wirklich noch Heil-Items Heil kaufen sollen. Weil ich habe nicht so viel, wie ihr sehen könnt. Also ich muss hier wirklich das Ganze... Ja, schon taktisch angehen am besten. Und äh, ich glaube, ich wechsle jetzt erstmal raus zu Delphi Man. Denn mein guter alter Delphi Man. Weiß schon, was hier zu tun ist. Da wäre er auch so. Cool. Genau, er kann uns nämlich gut tanken. Plus, ich mache normal effektiven Damage. Und damit so er. Düsenliebe-Attacke, sollte das Ding down sein. Okay, aber sie hat nur 5 Pokémon, wie ich gerade gesehen habe, oder? Das ist wenig. Die anderen hatten auch 6, die letzten paar Gegner. Yay, was sollst du denn lernen? Power Punch, What? Oh! Anwender konzentriert sich, bevor er angreift. Wird davor getroffen. Ist der Attacke erfolglos. Ah, ich tue es mal rein, einfach nur so, weil ich Charme wahrscheinlich sowieso nicht benutzen werde. Das ist lustig. Hm, okay, interesting. Donphan. Wenn es normales Donphan ist, wird es... Ah, sie hat Boden-Pokémon wahrscheinlich, oder? Ich glaube, sie hat Boden-Pokémon, Leute. Ich meine, Donphan wäre nur Typ Boden. Aber vielleicht irre ich mich auch. Obwohl ich so viel Damage... Äh, so effektiv bin, mache ich finde so wenig Damage. Jetzt müsst er aber down. Okay. Okay. Diktri, Boden-Pokémon. Immer noch. Ähm ja, ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar nichts anderes jetzt für Diktri. Ich muss mich jetzt kurz heilen, glaube ich. Ah, süßes kleines normales Kanto Diktri. Sehr süß. I like it. So, einmal gehen wir kurz heilen. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel heilen. Weil gesagt, ich habe vergessen, mir heil zu kaufen. <lacht> nicht so klug. Ich habe wirklich nicht dran gedacht. Ich habe so, okay, ist mein Team stark genug? Ja, aber wie viele KW hat mein Team? Ja, daran denke ich nicht. Okay, ich mache aber One-Shot. Ich war mir nur sicher, deshalb habe ich geheilt, aber okay. Egal. So, mein halbes Legi-Pokémon hier, das kriegt das schon sehr gut unter Kontrolle. Kavahupt ist. Bodenfeuer? Ja, oder? Das ist doch so ein Feuer-Pokémon, oder? Das ist auf jeden Fall Boden. Und One-Shot. Somit auch. Ja, nice. Aua. Su Lord. Also, das Ding hier, Giftboden. Ich kann, glaube ich, auch noch drin bleiben. <lacht> nicht übel, sprach der Dübel. So machen wir Spaß. Ja. Und ich muss auch nicht extra leveln für den ganzen Spaß. Weil ich stark genug bin. Jetzt wird ungemütlich für euch. Sooner schüttle unsere Gegner ordentlich durch. Oh nein, Crystallizing? Ja, natürlich. die Animation. Bitte nicht Gift. Nein! Oder? Warte, was ist es jetzt? Gestein ist es jetzt Gift. Wenn es Gestein ist, ist es down. Oh, oh, oh, oh. Schön aufpassen, dass wir nicht der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich habe nicht dran gedacht, dass es wie mein Zulord äh, H2O-Absorber haben könnte. Ich bin tot, oder? Nicht? Cool. Ja, ich glaube, Rollwände wird nichts bringen. Deshalb switche ich einfach so raus. Tatsächlich. Und äh, ja, zu Titan ist hier am besten. Weil das Ding ist zum Glück nicht den Gifttypen, sondern den Gesteinstypen. Äh, äh, Bodentypen meine ich. Jetzt kenne ich auch, was er gut darstellen soll. Das ist wie so ein halber Globus. Mit so Bergen drüber. Das soll das, glaube ich, darstellen. So dass der Titan wird überlebt. ist. war noch so. Warum sieht das aus wie ein alter Opa, mein Gegner, mal. Ich habe jetzt Eissplitter erlernt. Ist halt priorität falls ihr schnell angreifen müsst. Ich hasse Schutzschild! Du verschwendest nur meine Zeit. Selbst der Sandsturm ist schon längst weg. Du verschwendest nur die Zeit von mir und den Zuschauern. Und es geht noch nicht mal One-Shot-Down. Oh, und es vergiftet mich. Aber ganz ehrlich lieber das, als dass es jetzt äh, eine sehr starke Attacke einsetzt und dann crit und ha-ha-hi-ha-ho-ho, ne? War nicht so cool. Normale Vergiftung. Überlebe ich noch. Und oh, okay, jetzt verstehe ich, warum es Schutzschild hat. Wegen... Ja, ja, okay, okay. Das kann ich jetzt verstehen. Nur weil es sich jetzt denkt, hey, du wirst jetzt noch mehr Damage erleiden durch die Vergiftung. Hi, hi, hi, ha, ho. Okay. Aber du bist jetzt down for good. So. Damit haben wir den ersten Top 4 Gegner beseitigt. Okay. Hast du davon, wenn du mich nicht beim ersten Mal schon durchlässt, ja? Reife Leistung. <lacht> Backer. Ach Mist, gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber der Kampf hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fühle mich irgendwie total erfrischt. Weißt du, es gibt nicht viele Trainer, die, ich in der Lage, die in der Lage sind, die praktische Prüfe zu meistern. Doch bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Dir könnte das vielleicht gelingen. Du darfst jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Das nächste Mitglied der Top 4 ist nämlich noch mal eine Ecke stärker als ich. Häng dich rein. Hey, du bist eine Reihe, Stöpsel. Ich komme. Warte, darf ich dich erstmal mal heilen oder so? Hallo? Ich bin doch gar nicht ready. Ich verloren, okay? Aber hallo, sie ist echt stark, sie sieh dich besser vor. Die Kleine? Okay. Ich werde euren Kampf als unbeteiligte Zuschauerin mitverfolgen. Rechne mich, okay? Ja, mache ich! Darf ich jetzt kurz heilen? Danke, Spiel. Boah, hatte kurz Angst. Okay, ähm, da ich noch normale Tränke habe, werde ich die kurz nochmal einfach kurz rein an meine Pokémon. Okay, alle wieder in Topform, größtenteils. Alle meine Tränke jetzt verbraucht. Sie schaut zu und wir kämpfen. Bist du bereit gegen Poppy? Ja, komm. Echt glaube, dass du es bis zum zweiten Dampf geschafft hast. Aber jetzt ist es Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Meine Pummel sind nämlich alle hart wie Stahl. Deine schwachen Attacken machen ihnen gar nichts aus. Du wirst schon safe. Komm raus, meine Lieben. Stahl-Pokémon also. Da habe ich ein Feuer Pokémon für. Oh, das ist aber Typ Boden. Heißt, ich könnte nochmal mal normal effektiv sein mit Wasser Pokémon. Angriff Patini, lass uns und dämpfen. Okay. So, wie gesagt, Feuer ist sehr effektiv gegen Stahl wird schmelzen. Das wird Quatsch voll schmelzen. Oh, nicht Tarnsteine. Oh, du bist nervig. Weißt du das? Hier ist aber nicht mein Pummel raus, wird schon kriegt das Damage wegen den Steinen auf dem Boden, die sich tarnen. Ja. Jetzt habe ich euch ja die Attacke erklärt. So, und jetzt werden wir Flammenwurf ein bisschen. In diesem Kampf. Was ist der ganze Sinn? Ein Bronzong. Denn es singt einen Song darüber, wie es uns zerschmettern möchte, die. Große Kirchenglocke hier. Ich mag Bronzong. Aber es muss brennen. Burn, baby, burn! <lacht> genau das meine ich. Das hast aber einmal angreifen. Oh, erdbeben ist sehr stark. Aua, aua, aua! Oh, doch nicht. Ich Ernst, oder? Ich muss jetzt also auch ein bisschen aufpassen, welche Attacken ich einsetze. Weil... Meine AP heilen sich natürlich nicht von selbst und weil hier noch so viele Kämpfe kommen Ich muss meine AP auf jeden Fall sparsam umgehen Also immer wieder die Attacken wechseln Kramor Flugstahl. Zum Beispiel auch manchmal Loderlied stattdessen einsetzen statt Wurf. dass er trotzdem eine sehr starke Attacke ist und trotzdem killt und Special Attack bei mir Buff, was sehr geil ist gerade. Magnesium. Elektrostahl. Ja, manche Pokémon haben sehr lustige Sounds. Aber, aber ehrlich, dieser Kampf ist ja ein Witz. Einfach ein voll haben, das war's. Und wegen Robustheit überlebt Wow. Da kriegst du nochmal Flammenwurf ab. Ja, doch würde einsetzen können, aber. Ich war mir nicht sicher. Vielleicht heilt sie ihre Pokémon. Anscheinend halt kein einziger Trainer, deren Pokémon. Ein wilder random Trainer, gegen ich mal gekämpft habe, hat das gemacht. Aber sonst niemand mehr. Gran vor Irgendein neues Pokémon. Ich habe keine Angst. Mein letztes Pokémon wird mir bestimmt auf der Habansche helfen. Oh, jetzt weiß ich, was das für ein Pokémon ist. Der Big Bonk! Ja. Hat lange Haare hübsche lange Haare wie ich finde und einen großen Stahlhammer und ganz ehrlich dieses Ding da soll man nicht rumspaßen. jetzt machen wir dich Schick, Granfalter ja oder Tinkerton auf Englisch viel besserer Name meiner Meinung nach Tinkerton da kriegt jetzt ein was hat's denn jetzt ein Schwert Nee, in der A oh, boah. Einfach so eine Axt in den, in den Kopf reingerammt oder so. sieht sieht das aus. Steinkante. Boah, hat ganz also auch drauf. Brennen! Es brennt gut. Nicht gut genug. Ja! Und somit haben wir auch diesen Kampf gewonnen. Und haben tatsächlich sogar noch genug Zeit, um den dritten Kampf zu machen hier. Krass, hätte ich nicht erwartet, dass der Kampf hier so schnell gehen würde. Tja, Poppy. Oh, unter Boden geschaut. Okay. Tja, Poppy. Das wird doch nicht so gut, wie du dachtest. Brrr. Oh. Da wollte ich mich mit an dir rechen, Ähm, ich hoffe doch mal stark, du wolltest dich nicht an mir rechen, sondern mich rechen. Naja, schwamm drüber, Papi. Hallo verloren hat, sollten wir jetzt so langsam mal den dritten im Bude, ins Bude rufen, oder? Oh ja, stimmt! Ich muss ihn schon längst mehr rufen! Was? Okay. Aoki, du bist dran! Warte, was? Der Aoki? Der Arenaleiter? Tatsache. Der ist auch einer von den Top 4? Er ist ein Arenaleiter und einer von den Top 4? Das ist doch schon ein bisschen ähnlich wie bei Kanto. Aber das ist noch mal was ganz anderes, finde ich. Hallo, ich bin Saoki. Ja, wir kennen uns bereits. Also der Kampf hat eigentlich nur wirklich ein Puppen bei meinem Team gemacht. Und das war mein Feuer Takoko. So, aber eigentlich sind wir alle ready schon. Ja, komm, let's go. Ach, du schon wieder. Wie du siehst, arbeite ich auch noch als Mitglied der Top 4. Als ob ich schon nicht genug hätte. In meiner Arena wende ich Pokémon von Typ normal an. Die passen gut zu meiner Persönlichkeit. Leider hat meine Chefin mich dazu verdonnert, hier einen anderen Typen einzusetzen. What? Beschwerden kannst du da gleich in den Top-Champ richten. Uh, okay. Aber ich verstehe nicht, wie man das macht. Dass man gleichzeitig Arenaleiter ist und einer von den Top 4. Gleichzeitig. Also gut. Dienstbeginn. Fangen wir ein. Die Stechübe keine dritte ein. Na gut. Pusch. Warum hat seine glaubst du, eigentlich höhere Auflösung, höhere Resolution als die von Kay? Das verstehe ich nicht ganz. Warte, hast du Flug Pokémon? Ich bin noch mal so frei, in diesem Kampf mit Flug Pokémon anzutreten. Ja. Okay, ihr wisst alle, was sehr effektiv gegen den Flug ist. Und zwar Elektro. Aber Tropius ist gleichzeitig noch ein Pflanzen-Pokémon. Und da ist es halt einfach mit einem Feuer-Pokémon viel sicherer und besser. Und äh, all das. Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht sogar schon in der nächsten Folge die komplette liga abschließen. Ich habe mit drei Folgen gerechnet. Aber wie es aussieht, wird es vielleicht auch nur zwei. Aber ich will noch nicht zu viel labern. Wir werden einfach mal schauen. Aua. Gehst zurück? Zack. So. One shot. Der Bananenbaum ist weg. Der Tropenbaum. Staraptor. Ich kriege... Ich kriege wieder ein Flashbacks. Oh oh. Okay. Ich muss mich zusammenreißen. Mein Team ist viel besser geworden als damals. Das schaffe ich. Staraptor macht mir keine Angst mehr. Vielleicht ein bisschen... Ähm. Komm, das Kielchen... So, ich habe jetzt nämlich eine neue Attacke und zwar Donnerblitz und Voltwechsel. Und Tagedieb. Ich habe mein ganzes Arsenal bei Bellyboard geändert. Aber oh, okay. Ich darf es zeigen. Gut. Alles klar, fangen wir an mit einem leichten Donnerblitz. Danke durch Dynamo. Und wegen Wollenhelm. Und jetzt Donnerblitz. Yes, one shot! Vielleicht hat er auch Schussflug und Spoilenhelm was dazu bei zu tragen. Das weiß ich jetzt nicht, aber yeah. Altaria, du bist mein nächstes Opfer. Denn ich bleibe jetzt drin. Hey, Flauschi. Aber nicht sehr effektiv. Warum? Achso, weil das Ding Drache ist. Oh, weil das Ding Typ Dracheflug ist, wahrscheinlich. Oder ist es Altaria? Ich hab's vergessen, aber könnte sein. Ich bin langsamer, ne? Ich bin langsamer. Das heißt, ich kann meine Genesung Attacke nicht einsetzen im Moment. Ah, stimmt, da bist du Titan. Ja, das Ding ist auf jeden Fall die Drache, weil Eis ist sehr effektiv gegen Drachen-Pokémon. Und da haben wir es der Titan für. Oh oh. Aua. Bist du dir dabei sicher, Flauschi, dass du das tun willst? Oh, ich hätte Eisblütter einsetzen sollen. Das hätte auch gekillt. Ja, war nicht so klug. I'm sorry. Aber trotzdem. Whee! Bonk. Down ist es. Whee! da bam Koriogel kommt als nächstes. Ist ein Feenviech. Äh, ja. Takoko, I guess. <lacht> Ganz ehrlich. Wie viel hat er eigentlich noch? Ich glaube, das ist sein vorletztes jetzt, ne? Müsste, müsste sein vorletztes jetzt sein. Ah, süße Chili drin. <lacht> so, ist nicht sehr effektiv, aber ist auch egal. Wow, wieso macht das viel Damage? What? Nein. Äh, das ist sehr schlecht, das ist sehr schlecht.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 Flamingo! Also Flamigo, Flugkampf. Aber er macht zu einem nur Flug-Pokémon wahrscheinlich. Also tue ich Bellybolt rein und heile in der ersten Runde. Ja. Das ist mein Plan jetzt. Mal gucken, was funktionieren wird. Ich mag das Flamingo-Pokémon. Deine Fähigkeiten wachsen stetig. So wie die Wirtschaft. Hat man denn nirgends etwas Ruhe? <lacht> Das Ding, was immer auf einem Bein steht. <lacht> okay. Ich mach direkt den... zu wenig? Ich? ich muss Topdrank. Ich den Topdrank. Der muss jetzt alles geben und zeigen, dass es das überlebt. Ich müsste jetzt richtig reinhauen hier. Zeit mir etwas Rückenwind zu verschaffen. Ich muss danach nur meine Frisur wieder richten. <lacht> Die Frisur. Ja, egal. Oh, und Bonk. Jetzt ist auch Luftballon. Sie kennen wir ja schon von dem Pikachu. Was man als Frühkörperbonus bekommen hat. Was man übrigens, glaube ich, immer noch bekommen kann. Also wir die das vergessen haben. Ich habe irgendwo in einer der ersten paar Folgen gezeigt, wie das geht. Ist nicht schwer. Und jetzt Donnerblitz! Oh, warum könnte der... War kein Crit? Einfach nur so? So, so richtig stark? Okay, na komm. Da kommt, dann muss ich jetzt, vor allem jetzt, richtig stark sein. Mit Donnerblitz. Yes. Perfekt. Ach, die Pose. Das war jetzt so ein Pokémon, das würde ich mir einfach in den Garten stellen. <lacht> Deinen Höhenflug übertriffst du jedes Vogelpugmann. Tja. Du bist kaum wieder zu erkennen. Kein Wunder, dass du, dass der Top-Champ dich so mag. Nun gut, dann ist es jetzt Zeit für das letzte Mitglied der Top 4.